Es ist wie mitten in der Nacht Es wird einfach nicht hell Und es findet kein Ende es Ist ein Monster unterm Bett Ich hab Angst Hebe die Hände Gerade fliegt mein Blick noch auf den Boden Ich kann ihn einfach nicht sehen nur fliehend in den Himmel, und was ich dort sehe, ist schön. Da ein Stern zwinkert herab, ein zweiter folgt, und der Himmel ist voll und es glitzert und blinkt und es leuchtet, oh mein Gott. mehr. Ich seh deine Unendlichkeit. Plötzlich ahne ich dich und Ruhe macht sich im Meer breit. Könnte es sein, dass auch im tiefsten Tal mein Hirte bei mir ist. Deine Hilfe, deinen Halt Das habe ich vermisst Ein Stern Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Tut meiner Seele gut. Er führt mich auf den richtigen Weg. Und auch wenn ich im finsteren Tal bin, habe ich keine Angst. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Amen.